Wie kann ich OpenOLAT nutzen, um die Aufgabenabgabe von Studierenden zu koordinieren? Wenn Sie Ihr e mail postfach entlasten wollen und die Abgabe von Aufgaben und Dokumenten jetzt nicht mehr per E-Mail machen wollen, sondern eben über OLAT, dann gehen Sie folgendermaßen vor. Zunächst mal habe ich hier wieder einen Testkurs angelegt, den verwenden wir, um uns das anzuschauen. Wenn man hier auf Administration geht, dann ist der richtige Punkt hier der Kurseditor. Kurseditor, können Sie jetzt alle möglichen Einstellungen hier vornehmen. Wenn wir jetzt einen neuen Baustein einfügen wollen, dann wählen wir hier oben Kursbausteine einfügen. So, Dort haben Sie jetzt eine riesen Übersicht an Kursbausteinen, die Sie nutzen können. Relevant für diese Aufgabenkoordination sind zwei Bausteine. Und zwar ist das zum einen hier unten der Teilnehmerordner. Das ist so die einfachere Variante, wenn Sie einfach nur die Möglichkeit haben wollen, dass Studierende etwas hochladen, was nur Sie als Dozent oder Dozentin sehen und nicht die anderen Studierenden. Und dann gibt es die etwas komplexere Geschichte und zwar ist das der Aufgabenbaustein. Ich zeige beides einmal kurz. Wenn Sie auf den Teilnehmerordner hier klicken, dann bekommen Sie die Möglichkeit, einen Teilnehmerordner anzulegen. Das sieht dann hier so aus und Sie können dann hier folgendermaßen zunächst mal hier einen Titel eingeben für den Ordner, das ist klar. Ich lasse hier einfach mal Teilnehmerordner. Sichtbarkeit und Zugang überspringen wir. Bei den Ordner-Einstellungen haben Sie hier relativ wenig, was Sie einstellen können. Dadurch ist der Baustein schön einfach. Und zwar können Sie hier einmal sagen, ob die Studierenden ähm, Dokumente löschen und überschreiben können. Wenn Sie das Häkchen wegnehmen, können also einfach nur einmal Dokumente hochgeladen werden, können dann aber nicht mehr gelöscht oder überschrieben werden. Sie können ein Zeitfenster für die Abgabe festlegen und Sie können hier sagen, ob Sie die Anzahl der einstellbaren Dokumente einschränken wollen oder nicht. Ich lasse jetzt mal hier überall die Voreinstellung und wechsle jetzt einmal kurz ins andere Fenster, wo wir das Ganze aus Studierendensicht sehen. So sieht der Teilnehmerordner dann aus Studierendensicht aus, hat hier ganz einfach nur zwei Ordner, einmal der Betreuer Betreuerrückgabeordner und der Teilnehmer Teilnehmerabgabeordner. So. Und sogar diesen Betreuer-Rückgabeordner, der jetzt nur dann relevant wäre, wenn Sie beispielsweise im Anschluss ein Feedback geben wollen. Auch den können Sie in den Einstellungen abwählen, sodass es dann nur noch diesen Teilnehmer-Abgabeordner gäbe. Die Studierenden laden dort etwas hoch. Das ist auch sehr unkompliziert. Ähm, man klickt dann hier drauf. Ich habe hier schon testweise etwas hochgeladen. Geht dann hier auf Datei hochladen als Teilnehmende des Kurses und dann wird das Ganze hochgeladen und wie gesagt nur Sie als Dozentin oder Dozent sehen diese Datei, die anderen Teilnehmenden des Kurses sehen das nicht. So, das ist schon alles eigentlich, was man zum Teilnehmerordner braucht, wissen muss und das ist wirklich schon eine sehr einfache und praktische Variante, wenn sie ihre Studierenden Aufgaben abgeben lassen wollen. Wenn sie es noch ein bisschen genauer machen wollen oder mehr Möglichkeiten haben wollen, dann wechseln wir einmal wieder zurück zur Dozentenansicht, haben sie zusätzlich die Möglichkeit bei Kursbausteine einfügen, wie gesagt, diesen Aufgabenbaustein hier zu verwenden. Wenn man den äh, anklickt, dann hat man hier eine etwas größere äh, Möglichkeit der Einstellung. Und zwar überspringen wir wieder Sichtbarkeit und Zugang. Und zwar kann man hier beim Workflow dann einstellen, was dort alles gemacht werden soll, wenn die Studierenden eine Aufgabe abgeben wollen. Und zwar sind das hier folgende Punkte. Zunächst mal kann man auch dort wieder ein Datum ähm, eingeben. Man kann das hier auch als relatives Datum machen. Das heißt, ab einem bestimmten Zeitpunkt wird dann gerechnet, wie lange Aufgaben abgegeben werden dürfen. Und Wichtig ist jetzt hier, dass es jetzt eben beim Aufgabenbaustein mehrere Schritte gibt. Der erste Schritt ist, dass Sie hier als Dozentin oder Dozent eine Aufgabenstellung bereitstellen, also zum Beispiel ein PDF, wo Sie beschreiben, was die Studierenden tun sollen. Und das können Sie entweder anklicken oder auch verklicken, je nachdem, ob Sie diesen Schritt im Workflow mit drin haben wollen in dem Aufgabenbaustein oder nicht. Also Sie können das also auch wegnehmen, wenn Sie die Aufgaben irgendwie anders zur Verfügung stellen, zum Beispiel einfach den Studierenden als äh, Papierversion ähm, mitbringen. Dann brauchen Sie natürlich diesen ersten Schritt hier nicht. So, dann der zweite Schritt, der natürlich der wichtigste ist, den man auf jeden Fall immer drin haben sollte, ist natürlich die Abgabe. Das heißt, die Studierenden können abgeben und auch hier können Sie wieder ein Datum eingeben, bis zu dem die Abgabe geschehen sein muss. Und dann kommen jetzt die weiteren Schritte. Und zwar können Sie dann als Dozierende eine Rückgabe und Feedback aktivieren, das heißt, Sie geben dann ein Feedback, was Sie den Studierenden senden, einzeln über diesen Aufgabenbaustein und Sie können dann auch den Studierenden die Möglichkeit geben, Ihre Abgabenaufgabe nochmal zu überarbeiten und auch sich das wieder anschauen und dann können Sie am Ende auch eine Musterlösung zur Verfügung stellen, auch das können Sie natürlich wegklicken, wenn Sie das nicht wollen und am Ende das Ganze bewerten. Entweder einfach nur, dass Sie sagen, ja, bestanden, ja oder nein, man kann aber auch Punkte zuordnen. Also Sie sehen, hier ist eine ganze Schrittfolge und Sie können dann auswählen, welchen dieser Schritte Sie haben möchten und welchen nicht. Wenn man die Voreinstellung lässt und alle Schritte drin lässt, dann sieht das folgendermaßen aus. Ich wechsle wieder auf die Studierendenansicht hier rüber. So sieht das für Studierenden aus, der Testaufgabebaustein habe ich den genannt. Und dann sieht man jetzt hier diesen ganzen Workflow. Ich habe das schon einmal durchlaufen, deswegen sind da überall schon grüne Häkchen dran. Es fängt also damit an, dass die Studierenden eine Aufgabe zugewiesen bekommen. Da habe ich irgendein Dokument jetzt hochgeladen. Daran sehen Sie dann, okay, die Studierenden können dieses Dokument öffnen und können die Aufgabe bearbeiten. Wenn Sie die Aufgabe bearbeitet haben, können Sie das Ganze dann hier abgeben, indem Sie hier das Dokument hochladen. Und dann können Sie von Ihnen ein, Rück äh, ein Feedback bekommen. Falls ähm, das sozusagen bei Ihnen vorgesehen ist, können Sie sich dieses Feedback hier herunterladen. Dann können Sie den Studierenden eine Musterlösung zur Verfügung stellen. Und auch diese Musterlösung können sich die Studierenden herunterladen. Und das Letzte ist dann, dass Sie als Dozent oder Dozentin das Ganze bewerten und sagen, ist bestanden ja oder nein. Und das wird den Studierenden dann auch hier angezeigt. In diesem Fall habe ich schon gesagt, dass das Ganze bestanden ist und es wird hier dann als bestanden angezeigt. So, Sie sehen also da ein ganzer Workflow, der wunderbar übersichtlich dann dargestellt wird, den man dann für jede Aufgabenabgabe so durchlaufen kann. So, das waren die beiden... Bausteine, die Sie nutzen können. Ich zeige es noch einmal kurz aus Dozierenden-Sicht. Nochmal ähm, abschließend als Zusammenfassung, wenn Sie hier bei den Kursbausteinen auf Einfügen gehen, haben Sie eben diese beiden Möglichkeiten, die hier relevant sind. Die einfache Variante ist der Teilnehmerordner und die etwas komplexere Variante hier, dieser Aufgabenbaustein. Viel Erfolg bei der Anwendung!